Willkommen reisen. Heute finden wir uns wieder in Cosmodia. Wir haben jetzt die Ressourcen zusammen, um unser Schiff abzugraden und dann in das neue System zu fliegen. Das werden wir jetzt erstmal machen. Ah, jetzt liegt hier so viel Kram rum. Ah, nicht genug Lager. Das können wir dann mal verkaufen. So. Kein Kommandoraum. Da ist doch einer. Da sitzen noch sogar welche drin. Also. Kommandopunkte haben wir genug. Überraumantrieb auch. Betten auch. Energie haben wir auch genug. Munition Empfohlen 31. Wir haben noch hier Munition. Dann müssen wir uns jetzt noch ein kleines Schiff basteln. Zum Ressourcenlagern. Einfach nur ein paar Lager. Ein paar Betten. hier doch hin ich genügend gut haben So, das Ding muss sich ja nur ein bisschen bewegen können. Wo ist denn der Bergbaulaser? Beteiligung, Feuerlöscher. Und so. hier vor auch ein Korridor. Laser, Türen. Ah, war ja klar. So. Über die Türen rein. Sind viele machen wir mal 10 ah keine Luftschleuse haben wir vergessen Die Luftschleuse da mehr Kommandoräume auch das kann doch nicht wahr sein Oh nee, jetzt können wir da nichts einlagern. Können wir da etwas einlagern? Wir haben noch genug Kommandopunkte. Was soll denn der Scheiß? Einfach versehentlich. So. Dann kommt jetzt halt hier noch einer hin. So. Dann können wir jetzt Crew entsenden. Zehn Stück. So, das geht. Können wir darüber fliegen. Aber oh, was denn jetzt schon wieder? So, Rollen kopieren, Rollen einfügen. machen hier ach keine energie ach scheiße energiekern vergessen nicht genug muss halt einer reichen. Ah, ich hab's voll rum gemacht. Räume müssen auch alle grün werden muss ja, der grün der rot sonst arbeiten ja wieder nicht Zuweisung ist auch für Arsch. Wieso gehen die jetzt nicht von da oben hier runter? Die sollen doch nur in den Scheiß-Kommandoraum. Ah, oh, das Scheißding hat keine Tür. Sehen. Alles einsammeln. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, ob wir noch Kuh kaufen können. Oh, können wir nicht was verkaufen? Wie viel brauchen wir dann ja, wir verkaufen das und das erstmal Schwefel auch so dann können wir ein bisschen Crew kaufen weil zehn brauchen wir weil wir die drüber geschickt haben so das hier auch mal mit einsammeln 10 von 60 und wie viel haben wir hier jetzt 62 nur ach du ob das Ding fliegt, wenig Leute. Also müssen im neuen Gebiet eine Mission annehmen und dann sofort erstmal uns um Crew kümmern. Weil die müssen sich jetzt um alles kümmern. Oh, diese Spiegeln. Ne? Die sind rot. Da haben wir noch grüne. wir haben viel mehr rote Betten als grüne. Also... Das da könnte da sind Leute drin. Ich habe extra hier oben rote Betten nur für die Versorgung. Waffen hier oben. Die machen Waffen. Der Rest kann alles grün werden. Gott, wie lange brauchen die denn hier? Oh, ich will doch mal. Modell C auch so ja okay kein Platz können wir so was haben wir denn nein hä Sage mal Ist doch ein Haufen Zeug drinne. Ach, das ist voll. Dann ah, flieg mal hier hin. So, tausend Spulen. Die ich Stahl behalten war. Kassessoren auch. Eisen. So. Können wir direkt Crew kaufen. Aber für das Schiff hier. Nein. Oh Gott, mehr gibt's hier nicht. Das ist jetzt aber schlecht. Generell keine mehr, oder kann nur der keine? Nee, generell. Ah. Also da ist noch eine kleine. Hier sind noch zwei Stationen, zu denen wir hin könnten. Um uns Kru zu kaufen. Dann müssen wir das Lager wohl noch größer bauen irgendwann. Aber wieso können wir den Schwefel hier nicht verkaufen? Wir haben hier keine Fabrik, also wir brauchen gar keinen Schwefel. Seltsam. Schwefel, Eisen. Ah, die kauft auch nicht besonders viel gerade. Müssen wir mal hier mit den Schilden warum wird denn schon wieder nur der kleine Schild angezeigt das hatten wir letztes bei unserem Schiff davor und dann sind die nämlich nicht aktiv obwohl sie voll Energie sind hier da müssten sie sein werden aber nicht angezeigt sind wir wieder nicht geschützt. mit der Zuordnung hier ist er auch Da sind noch Leute drin. So. Haben wir es jetzt? mal gucken ob die jetzt halten also uns was bringen die schilder oder nicht weil den schild hier sieht man ja aber die hier wieder nicht obwohl man sie hier sehen müsste sie sind ja weit genug außen und kann sein dass sie uns dann wieder nichts bringen hinten die sehen war da muss man überall Leute rein wenig Personal. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Eisen und Spulen. Können wir einen kleinen... Ah, wir haben nur einen Energiekern. So, bauen wir einen kleinen Energiekern. Kein Zugang zu Hyperion. Mhm. Vier Uran. Hat die Station nicht. Haben wir hier Uran bei... Also da wir das Schwefel hier nicht verkaufen können, müssen wir mit den Schiffen rüber zu der anderen Station. Und dann können wir mit unserem Hauptschiff in das andere System springen, in das zweite. Weil wir brauchen unbedingt Personal bisschen Geld haben wir jetzt, aber wir müssen gucken, dass wir an der Station noch Personal kriegen. Aber was das mit den Schilden soll, keine Ahnung. Wenn man sie neben die Waffen bauen müsste, wäre ja voll Schwachsinn. Hoffentlich kauft die andere Station Uran. Äh, nein, hier, Schwefel. Weil die Schilde sind an aber bringen halt nichts. Dann müssen wir das Schiff dann wieder umbauen. Dann kommen die. Müssen die Kanonen hier darüber oder so. Das Bett ein bisschen verschieben und dann. Schild nach außen. Anstatt dass die. Das dumme Pack hier. Das mit Energie versorgt. Kann ja wohl nicht sein. Hier gibt's elf. Kauft er irgendwas? Ein bisschen Munition. Oh, super, drei Schwefel. Wir werden hier nichts los an den Stationen. Kann der was verkaufen? Ja, die Spulen. Ja, dann müssen wir die Spulen verkaufen? Weil es fehlt uns... Haben wir zwar Geld, aber es fehlt uns der Ruhe. Das ist ärgerlich. Dann parken wir das Ding hier. Hier ist so ein bisschen Verteidigung. Ah, nur Eisen haben wir hier jetzt noch. Dann könnten wir eigentlich... Ah, wir lassen die mal da drinnen. auch egal. So, dann werden wir jetzt hier hin, in das nächsthöhere Gebiet. Übersprung abbrechen? Ich will ihn ja nicht abbrechen. Hm. Wann fliegen wir dahin? Ist die Frage. Dahin war ja klar. Müssen wir einen Hypersprung von hier nach da machen, um dann ins nächste System zu kommen? So ein Schwachsinn. Wieso den Hypersprung abbrechen? Wie kommen wir jetzt dahin? Macht er das jetzt? Herr Gott, spring doch darüber! alles im Lager. Warum springt der da nicht hin? Hat ja auch geklappt, hierher zu springen. Also mit Energie sollten die versorgt werden. Warum können wir denn da nicht hinspringen? Oben steht nur Hypersprung abbrechen. Wir wollen ihn ja nicht abbrechen, der soll ja dahin. Aber wie macht er das? Wenn du bereit bist für einen Sprung, klicke einfach auf die Schaltfläche Energie. Krass, dass ich hier keine habe. Ich habe nur Hübersprung abbrechen. Ich habe nirgends eine Eingabe für bereit. Und hier ja auch nicht. Ach, wir müssen das Scheißding anklicken. Was ein Schwachsinn, ey. Ja, wollen nur mit dem Schiff. Also das ist ja dumm. Anstatt, dass man hier drauf klicken kann. So, da haben wir schon Piraten. Könnten wir direkt den Antrie äh, die Schilde testen und sehen, wie die aus sind. Ah. Mal testen. Kommt er jetzt freiwillig zu uns? Nein, kommt er nicht. Jetzt gruppieren die sich auch noch oder was? Ah, endlich. Warte mal, kümmern wir nicht auf. Na, schießen wir erstmal da drauf, falls irgendwas von unserem Schiff schießen wird. Ja, unser Bergbau-Laser schießen, das ist sehr interessant. Die Schilde funktionieren nicht, weil warum auch. So machen wir die anderen beiden direkt auch noch. Wenn wir hier eingesammelt haben. Oh, hoffentlich ist das keine Piratenbasis. Oh doch, ist eine. Oh yeah, yeah. Da kam freiwillig einer zu uns. stehen nur noch ja ich habe keine ahnung was das müssen schilden soll also drei Plätze brauchen wir hier können den einen rüber und den nach da ein rüber das werden wir wenn dann gleich in der station testen warum das nicht funktioniert Dafür haben wir jetzt noch keine Mission, aber können wir ja trotzdem angreifen. Dann schießen wir da drauf und dann auf den mal. Ja, ohne die Schilde bin das gar nicht. Keine Ahnung, was das soll. Wir brauchen mehr Personal, damit wir besser. Was zum Oh, cool, hm. So ist ein Katzen. Man baut Schilde ein, die einen Scheißdreck bringen. Also ganz im Ernst, ja, komm, fliegt da jetzt hoch. Ey, ich hab den ganzen Tag Zeit so einsammeln dann machen wir die station jetzt halt nicht solange unsere dämlichen schilde nicht funktionieren fliegen wir jetzt einfach zu der Raumstation, die neu hier ist. So, die ist... Wo ist sie denn? Da ist einer. Mal, können wir da auch hinspringen? Cool. Ja, herrgott, warum geht das wieder nicht? Oh, mach doch einfach. Ah, geht doch. So, gucken, welche Aufgaben uns hier rumbringen. Also zu irgendeiner anderen Station. Noch eine Station. Eliminiere Piraten, oh. Super. Hier gibt uns. Es ist das zweite Gebiet und gibt uns schon nichts mehr rum. Müssen wir direkt ins nächste. Nur die Piratenbasis. Die machen ja immer so einen Spaß. Also... Erstmal 1000 Munition verkaufen. Brauchen wir sowieso nicht. Das auch nicht. Hyperspulen behalten wir lieber. Schwefel, Eisen kann alles weg. Ja. Super. Man muss von ersten direkt ins dritte Gebiet springen oder was? Wir müssen direkt in das hier springen, obwohl 4 bis 6 gibt uns das überhaupt dann noch Ruhm. Dann müssten wir ja direkt dahin springen. Na ja, Oder sieben bis neun, aber das ist bestimmt viel zu stark. Mal gucken, welche Stufe hatten die denn jetzt hier? System kann man Ja, zwei bis vier gibt keinen Ruhm mehr. Hm, welches System ist denn das dann? Das dann gucken, ob das noch rumgibt gibt oder direkt das 6 bis 8. Ja, müssen wir ja das hier nehmen, oder? Das da? Also Tuta Sundo. uns einmal mal direkt eine Aufgabe dafür geben. Naja, haben wir keine Aufgabe für. Na das ist ja ärgerlich. Ja, dann müssen wir jetzt das Hypersprung relais suchen. Das geht nach Gamma. Das nach New Core. Können wir da von hier aus nicht hinspringen? Ah, wir müssen nach hier hin und dann dahin. Okay. Die Kumo. Da müssen wir hin. Dann einmal ab dahin. Zum Glück haben wir die nicht verkauft. Die für den Hyperantrieb notwendig sind. So. Okay. Ignoriert uns einfach, oder was? Vielleicht können wir den ja zerlegen. Dann würden wir ein bisschen Uran kriegen. als wir durch die Schüler kommen. geht das, wenn man einen darüber schickt. Wie heißt denn er? Die hat Senden, die hat eine Person. Ja cool, fliegt halt auch einer rüber. War auch eine Luftschleuse dran? Echt jetzt? Kann man denn da die blöde Türen bauen? Hm. So, Schiff verlassen? So Alles einsammeln. Dann müssen wir nicht mehr so viel einsammeln. Sondern konnten durch den Abbau direkt ein paar Ressourcen bekommen. So, man sieht auch gut. Hier die Schilder alle an, da oben nicht. Also, jetzt sind wir in dem Gebiet mit 4 bis 6 Dann gucken wir jetzt hier bei einer Raumstation. Am besten mal dann fliegen wir jetzt hier hin. Und dann auf dem Weg machen wir Piratenblatt. Gut, vielleicht nicht alle. Und gucken, ob vielleicht doch ein bisschen rum bei rum kommt bei den Missionen. Ach, echt gleich drei für Oh ja. Ah, gut, der hat Raketen. Der ist kaputt. Dann haben wir jetzt hier ein. Der hat ein Schild vorne. So, dann haben wir hier jetzt noch einen. Hm. Ja, schießt euch mal dadurch. Ah, okay, das ist gar, ja gut, nee, das ist gar kein Pirat. Das hier ist ein Pirat. Ja, müssen wir hier leider auf den Energiekern schließen. So. Und der da ist auch Schrott. Quatsch, hier ist aber viel. Wir könnten ihr ruhig erstmal das da einsammeln ob wir, oh ja, ein bisschen Schaden So, alles mitnehmen Können wir dann direkt an der Station auch verkaufen Also das Töten hat uns keinen Ruhm gebracht Fraglich, ob wir dann hier noch irgendwie Mission kriegen, die uns rumbringt. Das sehen wir ja gleich, wenn wir zur Station sind. Aber immerhin kriegen wir noch auf dem Weg da ein Materialien. Und wir können auch die Hälfte an Munition verkaufen. Brauchen wir ja gar nicht. Weil wir haben nur... Auch das hier schießt auch mit Munition. Aber nur vier Sachen. Ah, da auch. Aber trotzdem ist mehr Munition als wir benötigen. Können wir mal gucken. Die hier auch an sind. Ich habe es jetzt herausgefunden, wie das ging. Verteidigen, gut. Klicken da jetzt wieder rum. Das können die eigentlich auch einsammeln, da wir pleite sind. Hä? Ach, unser Lager ist voll. Ach so. Mal markieren. So, wo ist denn jetzt eine Station? Da. 13 kostet das. Ah. Haben wir denn noch? 397. Oh, reicht doch noch. Wo ist die Station hin? Da. So, gibt uns hier irgendwas Ruf. Sonst müssen wir ins nächste System... 310. Ja. Ah, das hier bringt Ruf. Einfach acht Piraten zerstören. Das hier auch. Okay. Erkunden. Ja, so eine viel springt jetzt nicht rum. Also, Piraten und Station retten. Dann können wir an den Stationen irgendwas verkaufen. Ja, direkt wieder 1000 Munition verkaufen. Nein, nicht. Ich will. Oh nein, Münchenskinders. So. Stahl kann weg. Spulen kann weg. Überspulen behalten wir. Tristall ist sehr wichtig. Eisen kann weg. Uran behalten wir auch. Der hat sehr viele Hyperspulen. Dann können wir wenigstens ein paar Missionen hier in dem System machen. So. Piratenbasis, Station retten, Station kontaktieren. Da können wir bestimmt nicht hinspringen, oder? Ja. Ich huh. meine fliegen. So, dann fliegen wir da jetzt hin. Müssen die, Ka äh, die Station ja nur kontaktieren. Und wahrscheinlich sind ja auch Piraten. Lass mich raten. Oh, uh, der möchte kämpfen. Oder eine mini Railgun. ist ja süß. Ja, er möchte einfach geerntet werden, kann er ja direkt sagen. Oh, wir haben ein bisschen Ruf bekommen. Also können wir uns ja doch kurz ein bisschen in dem System hier aufhalten. Laser mit eingebaut. Ja, gut. Und ich denke, es wird besser laufen, wenn wir also dann den Schild hier irgendwie nach vorne und das Personal vollständig haben. War das schon wieder einer? Kommen wir dahin? Komm her! Wo will er denn? Lass dich doch töten. Was ist er denn jetzt hingeflogen? Ah, da ist er. Gucken. So, oh, einfach, einfach mal mitten. Ja, komm, schießen wir da drauf. Ein bisschen kämpfen. der ist gleich hin und dann nehmen wir weil oh, das ist ja genau dasselbe schiff das ist eigentlich egal danach kann erstmal der da hier einmal einsammeln. Kommen denn schon wieder Leute raus. Ah, wir haben hinten ein bisschen einstecken müssen. Okay. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier auch alle Teile erwischen. Von den Schiffen, die wir zerstört haben. Da ist schon wieder ein Pirat. Will der zu uns? Dann ja, ist er. So. Was machen die denn da? So, alles einsammeln. Gut, ich werde das alles einsammeln und uns Richtung... Station da unten bringen und die Schilde dann umbauen, weil die ja partout nicht funktionieren wollen. Ist natürlich sehr blöd gemacht dann, dass die außerhalb nicht wirken, obwohl sie theoretisch ja bis nach außen gehen. Weil zu weit vom Schiff sollte das jetzt nun auch nicht entfernt sein. Dann werde ich das uns erstmal alles einsammeln, umbauen. Dann danke ich mir erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Bis dann.